Willkommen zurück zum Utopia! Wir haben zwei Gesichter unserer Freunde gerettet. Ach, eins fehlt noch. Ist es vielleicht hier in diesem Level? Ob das Gesicht von Freddy hier irgendwo ist? Freddy, das waren noch Zeiten. Ähm, wie sah das Gesicht von Freddy denn nicht aus? Ach, was soll das? das? Fällt mir schon wieder ein, sobald ich es sehe. <lacht> oh Gott. Aber kennt ihr das auch so, wenn ihr Gesichter vergisst? Da ist er wohl Flammen Freddy Golem Der sieht am gefälligsten aus, von allen bossen hier Bisher Ich da ba ba ba ba ba abkühlen hier Gott Banzi macht aber auch nur 7 Damage. Yeah, ausgewichen. Das mache ich doch gerne Süße. Oh, das mache ich doch gerne süß. Äh, Luft. Du, ja, wir machen sehr viel Damage, actually. Mehr als ich dachte. Na, ja, 20 schon besser als 7. Du haltst zwar, aber ich hab auch mal ein bisschen. Perfekt. Ich meine, ich kann kostenlos heilen. Warum sollte ich es nicht tun? Ganz ehrlich, ich glaube, Heiler-Klassen braucht man am Ende des Spiels gar nicht mehr. Ich habe so viele Bonbons und so viele Bananen. Ich brauche nichts. Gar keine Heilungen. Da können sich alle selbst heilen. Reicht. Nein! Ich rette dich! Aua! Yay! Dadurch mögen wir uns mehr. Sind wir sind gute Freunde. Noch bin ich gefremdet Vielleicht ändert sich das. Okay, komm. Wollen wir aufzuschwimmen. Reicht jetzt. Äh, auf da! Ich helfe dir! <lacht> ihr geht euch nur so. Jetzt kommt doch nicht los, äh, mein Zimmer, ihr beiden. <lacht> oh, nice, 100 Damage. Haupt Dank! Wir haben Freddy gerettet! Yay! Yeah. Jetzt haben wir alle drei geholfen. Ja, schon. Aber viele meiner Freunde sind noch nicht befreut. Ja, betrüblich. Aber wir müssen nach vorne sehen. Also auf nach Portkarte. Na gut, was sollten wir auch sonst tun? Mal sehen, was Freddy sagt. Was würde Freddy sagen? Ach ja, Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herr Mike, richtig? Bitte schön. Hey Mike, Mike, ah, wie geht's? Ich habe mich geändert. Ich habe jetzt ehrliche Arbeit gefunden. Bei Michael Jackson. Dein Baby. Äh, wunderbar. Das ist sehr ja schön. <lacht> Freut mich doch. Ich dachte, es kommt der Kameramann, aber nein. <lacht> das ist auch gut. Auch wenn der Kameramann Ticken besser ist. Na nee, egal. Okay, komische Pose hier. Euch geht's allen gut. Ihr wollt nichts haben. Ihr wollt aber essen bestimmt, oder? Wie schmeckt ihr das? Unglaublich! Das ist doch nice. Habt ihr alle schon probiert? Probiert mal. Ganz nice, okay. Hast du noch nicht probiert? Ganz nice, okay. Hast du noch nicht probiert? Nicht so, schade reicht dann. Let's go, go, go. Le le le let's go. Fighter, wir retten Freddy. Und dann holen wir uns die Kiste. Hier unten. Stimmt, dafür will ich das, andere, das Level hier nochmal machen, damit ich den Weg freischalte. Ja, und nachdem ich die Truhe geholt habe, machen wir dann einen Bosskampf hier. Oder ich gucke mal, ob ich das hier schaffe. Ich glaube, das mache ich sogar als erstes. Gucken, ob ich äh, dieses Furien-Level schaffe. Freddy! Ich spule es auch hier vor. Sind immer die gleiche Animation. Mike, es war ja klar, dass du mich retten würdest. Wir sind zu neun aus der Burg des dunklen Fürsten geflohen. Ich wurde gestellt und gerät und gefangenhaft. Hoffentlich geht es den anderen gut. Wir sollten reich zur Bürgerbrechen. Die anderen sechs warten gewiss schon auf eine heldenhafte Rettung. Oh ja, hier kommen die heldenhaften Retter. Yay! Auf zum Flammenberg! Gleicher Meinung. Let's go. Aber bevor wir das machen, haben wir noch ein paar Level hier. Vor zum machen. Warum ist jetzt hier ein Weg? Okay. Ja, mache ich erstmal den Weg noch hier. Ja, yeah, das sollte eigentlich schnell sein, hoffentlich. Level up Genau, ein genau. Level, das war's So und jetzt wollen wir uns diesen Weg hier anschauen Nach rechts zur Kiste Ja, wie gesagt, nach der Kiste gucke ich mal kurz, ob ich die Furien besiegen kann, da schneide ich euch noch rein das könnt ihr dann wie gesagt vorspulen wenn es dann soweit ist oh, level up schön und wow hier ganz am ende noch mal ein gegner Ach komm, die die können alle nicht Die sind die erste runde direkt tot hier zack bam tot tot einer noch mal kommt schon Ja. Voll vergessen, dass Freddy so eine goldene Pfanne hatte. habe ich gerade ein bisschen gewundert, als ich gesehen habe. Aber okay, nice. Die macht das Haus! Warum? Wert doch, was du willst! Du und deine Helden können jetzt noch belieben die Klasse wechseln! Ho, ho, wenn du dir, äh,. 6a nicht gefällt, dann geh doch zu 6b. Ähm, endlich ist auch die Kraft des Klassenwechsels von den Rollen ja dein. Diese Kraft erwachte wohl, weil du dich der Burg des Dunklen näherst. Nun, du und dein Team, ihr könnt jetzt jederzeit die Klasse wechseln. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Klassen, die Gomba hatte, die die bis jetzt verwehrte, sind verfügbar. Du kannst so Klassen wählen, die du in anfangs und nebenan hattest. Ein Grund zur großer Freude, oder? Hohoho! Ho, ho. Äh, what? Hat sich an wie so ein Aftergames-Feature, aber ich äh, krieg's jetzt. Hä? At What? What? Du kannst jetzt im Gasthaus jetzt die Klassen wechseln. Wirf einen Blick auf die Op auf die Option Team-Menü. Okay? Moment, bevor ich jetzt irgendwas kaufe. Sonnenblume ist aber.. Komm schon. Es ist Sonnenblume. Komm, ich muss es noch kaufen, bevor ich meine Kla Waffe, äh, Klasse wechsle, obwohl ich die Klasse jetzt schon wechseln will. Komm. Das ist zombie on your Das ist zombie on your land. Wunderbar. So. Bisschen gekriegt. Mm, Level 13 mit mir. Level 10 mit mir. Level 15 mit mir. Ja, eigentlich so. Ach, keine Ahnung. Was weiß ich. Komm, ihr beide kennt euch nicht. Ihr könnt euch anfreunden. Freundin. Mein Gott. Ich möchte gerne meine Klasse wechseln. Ich war ja ganz am Anfang des Spiels ein Zauberer. Und das möchte ich jetzt wieder sein. Es ist Zeit für einen Neubeginn mit einer neuen Klasse. Eine neue Klasse zu wählen heißt, wieder von Level 1 anzufangen. Aber keine Sorge, die Level deiner alten Klassen bleiben dabei, erhalten. Probiere rum und stelle fest, welche Klasse dir am meisten liegt. Aber Moment. Ja, ich wollte schon sagen, mit dem habe ich aber nicht alles verloren. Nein. Die drei Phasen von Mike blume katze und magier aber ich möchte gerne magier bleiben nun bin ich wieder ein magier weil das gefällt mir am meisten genau ja passt das passt Boah, sowieso, wir brauchen sowieso gerade keinen heiler um zu sein also stört nicht probier ganz nett cool habt ihr schon probiert habt ihr schon probiert habt ihr schon probiert habt ihr noch in allem nicht probiert ich hab nur eins davon. Probier. Nicht so. Schade. Probier. Nicht so. Schade. Probier. Ganz okay. Cool. Probier. Ganz okay. Cool. <lacht> Geiles äh, Commentary, ich weiß. Ich mache einfach die besten Commentaries hier. Yeah. Cool. Nun bin ich wieder ein Magier. Wie ganz am Anfang des Spiels. Freut mich. Moment, die Kiste. Und dann schreiben wir diesen Typen in die. phrase Wollkleid. Hat was. Das hat was Süße. Aber das ist das hailer kostüm Und das ist... Sorry, das ist das Sailor-Kostüm, es das heißt einfach so, es muss passen. Von den Farben her vielleicht nicht so sehr, aber naja. Stats ein bisschen höher ist immerhin etwas. Auch wenn es nicht so viel ist. Jetzt will sie was Neues haben, ein Bienenkleid. Ja komm, ich schwimm so sehr auf sie, kriegst das Kleid. Oder du kaufst dir einfach eine Banane, von dem wir jetzt mittlerweile schon 53 Stück von haben. Die gehen natürlich auch. Mm, mm, mm, mm, probier Okay, wo die anderen Freunde retten, frage ich mich gerade. Ich hoffe, das wird nicht so lange dauern. So, ich krieg das alle hier. Okay, reicht. Wir machen weiter. Überlegen bin wirklich gerade überlegen, wie das alles jetzt weitergeht. Na, komm. Versuche jetzt mal das hier. Äh, ich stelle das weg. Ähm, wenn nichts passiert. Level up für Bunny! Ja. Und nun versuchen wir es nochmal gegen die Furien. Wir haben letztes Mal nur ein einzigen Damage gemacht. Die machen immer One-Hit. Machen euch alle. Das war ein einziger Rewrive, den ich hatte. Hä, wie gesagt, hat er jetzt kein Wadded gemacht? Hä? Okay. Explosion! Drei Damage! Überhin, weißt du? Nummer noch drei? Ja. Sekunde mal, Riesenwaffe! Bam! Elf Damage! Oh! Oh, das war viel mehr. Ja, und äh, da ist Bunny down. Bunny! 60 Damage. Yes! Komm schon, das können wir hinkriegen. Ah. Bam! Nice! Einer Sound, einer down Das können wir hinkriegen. Das können wir hinkriegen. Ja, ja, ja, perfekt, perfekt, perfekt. Tschüss! Geschafft! Ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Mit meinem geilen Team. Kriegt alle heute Abend Kekse. So viel ihr wollt. Äh... Was macht der Boss zweimal hier? Ähm. Wir sollen vielleicht erstmal mal heilen. Perfekt. Jetzt können wir anfangen zu kämpfen. Damit meine ich Explosion! Boom, boom, boom! Aua. Aua. Aua. Aua. Ja, ich heile euch mal wieder. Alles gut, Freunde. Ja, wenn ich so viele von den Streuern habe, ich kann sie ja unendlich benutzen. Von daher Windstürz. Die Furin jetzt noch ein Doppelbosskampf. Was soll denn das? Das ist aber ganz ehrlich. Finde ich jetzt nicht lustig. Ich will es mal ausprobieren, was das macht. Oh, in die Luft mit dir! Erster Beistand: Magier mit Hotte Ein Pegasus einfach. Oh mein Gott, wie das aussieht. Wie cool! Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Boah, das war mega cool. Holy moly. Das will ich nochmal machen. Oh, eine Stone, eine Stone. Oh, der nächste gibt mir den 1000. Ich muss meine Mana herstellen. Ich brauche mehr Mana. Solltet alle geheilt werden. Yay, tanz für mich rum, Freunde. Tanz für mich rum. Ich kann nicht mehr. Okay, sorry, Leute. Ich habe nichts mehr. Aua. Oh Gott. Alles in Ordnung. Wie war das? Wir brauchen keinen Heiler mehr. Well. Geschafft. Tausend Gesichter gerettet. Oh, das fühlt sich so gut an. Hier bei nochmal mal Level Up oh, und Erfahrungspunkte kriegt natürlich Bunny. Wer denn sonst? Ja, das ist voll wenig. Wenn jetzt noch was kommt hier. Ihr könnt jetzt nicht sagen, dass noch ein Boss kommt. 1000 Münzen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nee, okay. Keiner mehr. Das war richtig schwer, aber es hat sich gelohnt. Das wurden 1000 Leute gerettet. Die Macht es fast. HP-Streuer ist nun krass als sonst. Statt 280, 300 HP. MP-Streuer ist genauso krass. Statt 100, 120 MP. Ja, mehr habe ich nichts. Sorry. Bei 1050 Leuten kriegst du wieder was, also ja. Ob jetzt löst es nicht mehr vor. Dass du Bescheid wirst. Das habe ich bis zu 1000 Mal noch vorgelesen hier. Ja, reicht jetzt auch. Dun, dun, dun, dun. Ah, nein, nein, nein, kein Non-Look. Nein! Der neue Freddy. Von 8 liegt. Trans-Freddy. <lacht> was weiß ich. Uh, Kristallflacon. Aha. Will ich das benutzen? Werte können wir benutzen, würde ich sagen. Ja. Weil die Werte sind sehr, sehr gut. Deshalb nehmen wir die Werte. So, ein bisschen futtern und dann noch mal den Bosskampf machen, den wir schon gemacht haben. Mhm. Mhm. Du hast noch nicht. Unglaublich nice. Schön. Schön, dass dir das schmeckt. Was mehr damit? That's okay. Spinnen-Sushi. Okay, was sagst du, Bunny? Ganz okay. Cool. Äh, was sagst du dazu? Nicht so deine. dein Fall. Nudeln. Okay. Was, was. Viel Essen ich noch. 28 gerade. Okay. Geht noch klar. Hey, wieso haben sich eigentlich neu angeordnet gerade hier? Hä? In der Reihenfolge, wo wir uns kennengelernt haben, oder wie? <lacht> Na egal, komm, auf zum Boss! Der gleiche Boss nochmal! Weil, warum nicht, ne? War ja gerade nicht schon schwer genug. Nein, nein, wir machen ihn jetzt schön nochmal! Ja, hilft mir, hilft mir, alle! Na, nicht alle, aber... Zwei von drei. Hey, das ist kein Job, Freddy. Was soll das denn hier? <lacht> hey, alle helfen ich. Was soll das? <lacht> also. Ja, halt. Aber jetzt mal, no joke. Müsste es nicht eigentlich Sinn machen, wenn alle meine Kumpels hier, alle meine Freunde im Game äh, schon alle miteinander so ungefähr Level 5 aufgelevelt haben, weil ich meine, die waren so lange eingesperrt, hatten nur sich selbst, äh, da kann man sich eigentlich schon kennenlernen, oder da standen die da einfach nur so rum, haben sich angestarrt, still, auf die Uhr geschaut, ja, wann kommt man mit Mike eigentlich mal wieder, Nicht hm, ja, hm. irgendwie auf die Idee gekommen zu quatschen? Ja, das finde ich jetzt schon, schon ziemlich lächerlich, um ehrlich zu sein. Spiel, ne? <lacht> heiß. heiß, heiß, der Käse brennt wie Feuer. Ich glaube, ich habe mir die Zunge verbrannt. Aber Schmerzen kann man schon mal ertragen. Für eine ungewöhnliche Delikatesse allemal. Ja, ungewöhnlich. Pizza. Oh, Sei gegrüßt. Wow, ich bin Vario der Reisegummi. Oh, koch Kochkunst hebt auch mich ins nicht der Verzückung. Diesen Genuss muss ich einfach mit Detailen greifen, zu Geothermie-Pizza. Okay, das ist kein Weg hier lang. Wir müssen wirklich hier lang. Alles klar. Man kann hier sogar nur lang, wenn man alle Gesichter hat. Heißt, ab hier wird es sehr schwer. <lacht> Heiß. Es ist richtig lustig, so mit Bären durch die Gegend zu ziehen. Ja, es war schon ziemlich trist, als ich ganz allein unterwegs war. Jetzt sind wir da. Jetzt können wir lauter Dinge tun, die allein nicht möglich wären. Oh, zum Beispiel? Wir können uns gegenseitig helfen. Mhm. Und volle Kante miteinander streichen, bis sie fetzen fliegen. W was? Oder andere als Schild benutzen, wenn es 20 wird. Warum habe ich dich noch gleich mitgenommen? <lacht> Weil du keine andere Wahl hattest. Wenn ich diese Form von Gegner sehe, kriege ich sofort Angst. Es ist zwar nicht der Typ, diese Furie, aber er sieht so aus. Verreckt. Danke. <lacht> Ein bisschen alle Level geschafft. Und das heißt, wir können ab jetzt rein hier in den Feuerberg, ohne Backtracking zu bestreiten. Moment, oh die sind Trolle. Guck mal, die hat ein paar von seinen äh, Verwandten hier mitgenommen. Hm. Hm. Interessant. Gut zu wissen. Der lebt wahrscheinlich in seinem Schloss mit den ganzen Viechern. Du musst Brief halten. lieber Mike, Frohlock, denn dich erreicht ein Brief der größten Schönheit von ganz Elfendorf. Also, frohlockst du schon? Was auch immer das heißen soll, Frohlock? Sag mir nichts, aber höre ich zum ersten Mal. Keine Ahnung, ja, enge Freunde. Juhu. Er Level 2. Aber noch nie miteinander geredet haben, bevor wir für Jahrzehnte eingesperrt waren. Juhu. Oh, ein Geschenk. Oh mein Gott. Wie niedlich. Foto von Bunny. Das ist toll. Na. für mag die Magmaikas gesehen. Oh. Oh. Spaghetti. -o. So, ihr Level bitte nochmal ein bisschen... Mhm, mm mhm, mm mhm, mm yay, ba-ba-da-bam-bam, yeah, da bam ba bam yeah, wir leveln noch so lange, bis wir nicht leveln können, yeah, ich habe noch so viele Ausflugstickets, aber ich habe irgendwie keine Lust auf die, vielleicht mach ich die mal aufs irgendwann, jetzt nicht, jetzt hab ich keinen Bock, will muss ich es weitermachen. Stück Pizza im Steinofen mit Erdwärme gebacken, okay, wenn mir das schmeckt, dann wundere ich mich. What? What? Dann geht es aber nur ein Hm. Deshalb sage ich mal nichts zu. <lacht> Komm, ihr habt das alle essen, außer Bunny. Bunny kriegt dafür Hacksteak. 100% reines Rindfleisch für einen besonderen Genuss. Unglaublich! Wunderbar. Mhm. Trollkringel. Kringel. Das ist voll Kringel, ey. Schmeckt. Lecker. Und eine Kekse Ja, sollten für Runde bleiben. ja gut, wie auch immer. Ich habe einfach keinen Bock, die Tickets einzusetzen. Ich will weitermachen, ich will die Story weiter sehen. Wie es alles entfaltet und so. Noch ein Level? Oh. Kurz zum Flammenberg. Noch ein Level machen. Okay. Das, das, das mache ich noch in der Folge. Egal wie lang es wird. Nur direkt nächste Folge. Fangen wir mit dem äh, Berg. Oh, greif! Bereit machen zum Angriff. Warte. Hä, warum? Ihm wurde kein Gesicht aufgezwungen. Es ist völlig harmlos Flieg davon, kleiner Greif. Oh, äh, verstehe. Das war sehr weise von dir, Iwata. Überreicht dich das? <lacht> Nein. Nein, tut es nicht. Ja, mit warte an meiner Seite fühle ich mich auch sicher. Oh, zwei Wege mal wieder. Ja, dann mache ich dann dann aufs oder so, ey. Halt Ich spam von noch Ah, oh, Keine Lust mehr. Bam! Ich sag jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat, hoffe ich hier auch in der nächsten Folge dabei. Wo wir dann. Im Flammenberg rumgeistern, yeah, bam. Du gehst da mein Freund, bam, bam. Du, du, du, du, du. Hoffentlich finden wir dort drin den komma AD und sein Schloss. Falls er ein Schloss hat, ich glaube, er hat ein Schloss. Hat so eins wie in äh, Anfangs, vermutlich. Oder lebt einfach ein Berg. Das kann ich mir auch vorstellen. Was? Was? heißt denn jetzt für ein Umweg hier? LOL! Hast gesehen? Hoch und dann runter. Hä? gerade kann einfach radaus, radaus gehen dann bist du sofort da. Wow. Wow. Ne, egal. habe ich einen längeren Weg in der Folge gemacht, I guess. Ob das so gut ist. Keine Ahnung, aber naja. Da unten sieht man's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in eine Kiste ist, aber wer weiß. Ach oh Gott, noch ein Weg! Das ist ja so ein Witz, oder? Also. Ich wollte die Folge jetzt nicht so lang machen hier. So. Okay. Schon keiner weird. Bam. Das lebt noch sich nee, mehr gut irgendwie so langsam langweilt mich das gameplay weil sich nichts ändert und immer wieder gleichen gegner kommen weiß nicht, ob das nur ich so ist äh, so sehe aber das ist der grund warum ich immer vorspur bei den gegnern Bin mir zu langweilig sagt man hast du eigentlich einen schlachtruf aber klar na klar hat Bany einen Schlachtruf. Äh, irgendwas so richtig äh, weibliches, irgendwie sowas. Äh, so ein KIA! Irgendwie sowas. KIA! Das hört sich doch weiblich an. Keine Ahnung. Wunderbar. Toll. Okay, können wir die Folge beenden? Ist hier bitte Gasthaus? Willkommen zu einer weiteren langen Folge. Und warum setzt eigentlich eine Explosion ein? Das wäre das auch viel schneller. Fällt mir erst jetzt auf. Null. Egal, er macht das schon. Er macht eine Explosion. Nice. Aua! Aua! Bam! Auf euch zu heilen hier. Greift an! Du angreifen alle! Ja, ja, ihr hilft mir. Okay, komm, können wir die Folge benden? So lang. Ich will nicht langweilen. Wahrscheinlich haben wir alle schon abgeschaltet. Naja, egal. Kann ich verstehen. Das ist wahrscheinlich nichts mehr. Ganz viele Gegner. Für die, die sich zugeschaltet haben. Geil, super. Freut mich. Ihr seid cool. Zugeschaltet? Was ist das mit mir? Egal. Hören wir auf.